Neben den hohen Investitionskosten für dieses Infrastrukturprojekt gibt es vor allem Konflikte mit Naturschützern und Anwohnern in der Nähe der geplanten Trassenführung. Vielerorts wird gegen geplante Trassen geklagt, wodurch der ehrgeizige Zeitplan der Netzbetreiber durchkreuzt wird. Die Netzbetreiber stehen allerdings unter erheblichem Zeitdruck, um einen stabilen Netzbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Diese Probleme würden gemildert, wenn die Kabel in der Erde verlegt werden. Die unterirdische Verlegung kostet allerdings etwa viermal so viel wie die Verlegung als Freikabel und hat einen höheren Wartungsaufwand. Durch die frühzeitige Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in das Planungsverfahren sollen diese Konflikte etwas entschärft werden.